ja jan maxi wir machen jetzt Longboardrennen. hier ist das ziel bei den mülltonnen ja genau das gleiche wieder ja das ist mein longboard das ist maxis longboard hier ist das ziel ja wir gehen jetzt hier noch mal kurz das muster das von mir ja. Aber ist schon so ein bisschen abgekratzt. Mhm. Bei mir ist auch schon ein bisschen abgekratzt. Hier hinten. Ja. Bei mir hinten sowieso. In vorne. Wir, kann, wir fahren jetzt kurz zum Start. Ja. Machen wir das jetzt, dass wir so losfahren dass wir die, die irgendwas hier hinstellen, dann so drauf springen. Ja, aber ich muss erstmal ne? meine Lenkung einlenken. Das ist besser. Ja. Dann springen wir drauf hier. Da hinten sehen wir es schon mal. Den Weg. Lass mich ruhig schon wollen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Warte, Junge. Ich komm jetzt nicht mehr. Jetzt geh ich ab. Jetzt gehe ich ab. Da ja, lang rechts. Ja. Ja. Ich überhole. Ich überhole. Ja. Ich überhole dich. Ja jetzt den Berg hoch. Wir sind gleich schon am Ziel. Ich falle gleich runter. Ich, ja, ja, ich habe ihn überholt. Ja, ich habe ihn überholt. Nicht, nicht, nicht, nein, nein. Da sind die Mülltonnen, da ist das ist ja. Ja, ja. Nein. Nein. Nein. Maxi hat gewonnen! Maxi war als erstes an den Neton. Ich. Er hat gewonnen Wenn euch das Video gefallen hat Lasst doch einen Daumen hoch Für mehr so Sachen Und wenn ihr mehr von uns wollt Abonniert doch! Ja, und wir wollten uns schon mal für die 34 Abonnenten bedanken Ja. Dankeschön und Ja, ich und Maxi Wir sind jetzt hier und oh, meine Haare liegen gar nicht mehr wegen dem Wind Ja, okay. wir fahren jetzt gleich dem Video hin, also die, wir fahren gleich den Straße hin. Ja, wenn ihr euch das volle Video angucken wollt, dann klickt einfach auf dem Bildschirm beim Dingens oder in der Beschreibung einfach den Link anklicken, um das ganze Video anzusehen. So, weiter erkläre ich.